Was gibt es wieder? Back zu einem neuen Video. Auf jeden Fall heute ähm, spiele ich Minecraft mit Wollerkrise ähm, Man. Also ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall mit dabei ist heute mein Freund, den ich äh, schon sehr lange kenne. Ähm, ja, äh, ich nenne ihn heute Volo Krise Man. Also heute mit dem Volo krise Man. Ich sag einfach WKM. Weil das einfach die Abkürzung ist. Voila. Krise. Man. WKM. Bist du mein WKM? Jo. Ja. Auf jeden Fall ähm, nicht lange drum labern. Was machen wir heute in Minecraft? Ja, er weiß es nicht. Äh, keine Ahnung, warum. Aber wir machen heute Wenn ich du wäre Challenge. Also ich mache ähm, so eine Welt, die heißt irgendwie Wenn ich du wäre... So, und Survival? Keine Cheats. Ähm, und der Seed soll auch, wenn ich du wäre, sein. Also, dann würde ich sagen, wir starten. Jo die Welt. Yes. kannst du auch was anderes als Jo und Yes sagen. <lacht> okay, auf jeden Fall, ähm, wir machen jetzt ähm, die Map. Mm -hmm. das könnte eine weile dauern jeden fall drin und jetzt sollst du mit der ersten wenn ich du wäre aufgabe stand zum beispiel du ähm, ich glaube du weißt nicht ganz genau wie das geht also das sollte so gehen ungefähr zum beispiel äh, du, du sagst wenn ich du wäre, jetzt holz abbauen so oder okay. so und äh, dann sagst du es und ähm, ich soll es dann halt machen okay dann fang an wenn ich du wäre würde ich ein bisschen lauter musst du sprechen wenn ich du wäre würde ich jetzt einfach ein stein und abbauen also für ein stein äh, um einen stein abzubauen brauchen wir holz Deswegen machen wir uns direkt, ähm, also bauen wir ein bisschen Holz ab und dann äh, sammeln wir schon ein bisschen Steine. Ne? Ja. Okay. Wenn ich schon Steine abbaue, dann brauche ich elf. Wenn ich gerade richtig gezählt habe. So, also ich brauche ganz genau zehn ähm, Holz. Ne? Auf jeden Fall gönnt, äh, äh krise sehe sich einfach ein <lacht> Kaugummi. So. Mehr brauchen wir nicht. Dann gehen wir weiter runter. Bauen das ab. Und dann haben wir schon ein bisschen Holz. Aber das reicht, also das genügt mir nicht an Holz. Denn ich brauche immer ganz genau 10 Holz. Ich zeige euch auch warum. Also ich habe jetzt 8 Holz. Und, ähm, um, dazu brauche ich, also, also ich habe 10 Holz und um, das wandelt man das dann alles in solche Spout Wood Planks, also in so Holzplanken, also einfach Planks. Und dann macht man aus dem ersten macht man um, eine Crafting Bench. Aus dem nächsten macht man ganz genau hier 16 und ganz genau... Hier 16. Dann macht man so. Einen wirft man weg, einen behält man. Ach du Kacke. Äh, da ist ein Zombie. Ah Hilfe! Töt ihn doch einfach. Ja, das ist aber nicht so schwer wie du, äh, nicht so einfach wie du denkst. Ich weiß nicht. Die sind richtig stark, gell? Ja? Ich kann nicht. Ich nicht. Das sind aber nicht normale Zombies. Ich. Ja, ich hab's auch schon mal. Guck mal. Also auf jeden Fall. Ich weiß immer noch nicht, wozu dieses Heavy Clove ist. Ja, auf jeden Fall. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ähm, und dann haben wir ganz genau einen Stack Dings. Dann haben wir für eine äh, hier Dings. Und dann hat man einfach einen Stack Dings. Ähm, Stecker. Und eine Crafting Bench. Von wo ist gerade dieser Settling auf mich runtergefallen? Junge Leute, ey, das sah ja gerade irgendwie komisch aus. Also ich bin Ich, ich hab das gerade abgebaut und davon... Sag mal, wieso sieht eigentlich dieser Baum so komisch aus? Ist doch komisch, ne? Mhm. Naja, also ich baue jetzt ein bisschen ähm, Holz ab. Ähm, und dann können wir... Ähm, also ganz genau, elf brauchen wir, ne? Ja. Ähm, erzähl äh, den Zuschauern doch mal was. Über dich. Oder so, keine Ahnung. Was guckst du so? Oh, <lacht> ich habe schon 12, äh, aber egal. Eh wir nehmen so an und machen ganz genau so. So und dann so. Dann machen wir so. Dann äh, nee, dann machen wir so. Und dann hat man auch schon das beides und das kann man dann einfach wegwerfen. Beste Leben. So, ich habe jetzt ähm, Stein. Also, äh, die, was ist die nächste Aufgabe? Baue ein Haus. Okay, ich soll ein Haus bauen. Ähm, als Material würde ich Holz bevorzugen. Und bevorzugen, ja, ganz genau. Ähm, dafür äh, brauchen wir, aber damit wir etwas schneller Holz bauen, brauchen wir eine ähm, Axt. Und äh, die Axt craften wir uns aus Stein, denn wir haben ja schon Steinmaterialien. So, also ähm, für eine Axt braucht man ganz genau, wenn ich gerade nicht dumm bin, ähm, ähm, hier, nee, bitte so, braucht man drei äh, von solchen Sachen, da also kann man das wieder so ein bisschen zubauen. Und ich nehme meine Crafting, mein Crafting-Table und mache eine Axt. So, dann habe ich hier jetzt eine Axt und werde mir ähm, mit der Axt ein bisschen Holz abbauen. Das könnte etwas länger dauern, aber ist ja nicht schlimm. So. Aber auch, geht auf jeden Fall schneller. Also ich denke, warte mal, wir, wir müssen hier von einem Typen nur Holz sammeln, sonst sieht das komisch aus. So. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir ab mit dem Abbauen. Let's go! Und ja. Auf jeden Fall, ähm, äh, ich hatte vor, ein bisschen mehr äh, Videos mit solchen äh, neuen äh, Leuten bei uns zu machen, äh, mit neuen Gästen. Wie dich zum Beispiel. Ich bin aber nicht neu. Aber du bist nur ein äh, Gast. Ja. Du, du warst ja noch nie in meinem YouTube-Video. Ja. Auf jeden Fall, der, der Typ... Um, also unser Gast hat ein einfach ein Interview in Berlin gemacht. Das kommt bald auf YouTube hoch. Das könnt ihr auch das könnt ihr euch auch mal anschauen. Whoa, was mache ich da so davon äh, würden wir ganz genau 64 Holz kriegen. So dann haben wir 64 Holz und jetzt müsste ich hier irgendwo äh, ein Häuschen bauen Dafür, ähm, ich glaube, ähm, 64 ist jetzt nicht so viel. Aber naja, man kann ja auch nicht äh, man kann ja auch nicht unendlich äh, blöcke. Ich mache so ein kleines putzeliges Häuschen äh, mit in Einrichtung oder ohne. Egal. Also ich mache ähm, äh, für die volle Leistung natürlich mit. Ey, Leute, ich habe eine ganz coole Idee, dass man, dass ich dann eben hier so, wartet mal, Oh ja, das wäre richtig cool. So, auf dem Bäumchen würde ich das hier so... Oh, du Scheiße. Das hier das sieht so... Nicht. Natürlich sieht er mich so scharf. Bitte weggehen. Ähm, oh, okay, ja. Er er kommt er okay, so. So, jetzt kann er auf gar keinen Fall unter keinen Umständen zu mir hochklettern. So, mal brennt er? Ja, aber, ja, Zombies brennen. Zombies brennen. Ich dachte irgendwie, oh, das Holz hat schon angefangen zu brennen. Ähm, ja, und dann machen wir hier... Ähm, So was? So, hier so ein kleiner Eingang. Dann hier so so so. Dann so, so so. So. Dann hier einfach äh, weiter so. Also, das wird jetzt hier nicht so das ähm, schönste Haus. Aber auf jeden Fall kann man mal machen. So, dafür das müssen wir hier hochklettern und mal so und dann so hinbauen. Hin ich glaube das reicht. So, dann haben wir hier ein paar Fenster, ähm, haben dann hier sowas und ähm, ja, dann können wir das hier noch so ein bisschen zubauen. Dann noch hier, warte mal, die Decke. Das ist zwar nicht perfekt, aber ich habe so ein paar Fenster. Kann, äh, werde dann, dann werde ich immer hier so rausgehen. Und der Eingang ist nur von Menschen betretbar mit guten Bauskills oder so, keine Ahnung. Um da nämlich hochzukommen, müsste man das hier abbauen. dann einmal hier rüber springen, denn hier rüber springen, hier rüber springen, hier rüber, springen, hier rüber springen und dann ist man hier. So, hier kann man ein bisschen Ähm, ja, also ich, ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie so ein, irgendwie so ein architektisches Wunder, aber man könnte es gelten lassen. So, sag mal, der Zombie, der hat eine Waffe. Ah, okay. Ich verschanze mich mal in meinem Haus. So, was ist die nächste Aufgabe? Hol dir ein Haustier. Haustier? Ja. Ein Haustier. Okay, ich habe jetzt zwar ein Haus. Ge oh. Oh, da sind richtig viele Zaubererhilfe. Ich komme hier nicht raus. Mann! Das ist nicht gut. Ha, jetzt aber! Jetzt! Aber hier! Oh. <lacht> ja! Uh. Okay, das ist nicht gut. Wie soll ich denn jetzt hier nur rauskommen? Containment. Ich bin am Brennen. Okay. Auf jeden Fall habe, denke ich nicht, dass ich hier irgendwie rauskomme zwar ein kritischer Hase. Egal. Ich gehe hier raus. Ähm, ähm, so. wobei, nee, lass mal äh, noch ein bisschen weitermachen. Okay, was? Äh, okay, letzte Aufgabe. Welche würdest du mir geben? dir doch schon einer gegeben. Ja, Haustier ist, ist sehr schwer. Dafür brauche ich Knochen und dafür brauche ich Knochen und einen Hund irgendwo. Kannst auch ein anderes Thema holen? Nee, es gibt keine anderen. Sag einfach was anderes, bitte. Okay. Ich muss überlegen. Aber überleg nicht zu lange, sonst, äh, äh, sonst bricht das Die letzte Video. letzte Aufgabe ist, such dir was aus. Meine letzte Aufgabe ist, mach einen MLG ins Wasser. Oder mache ich, also ich muss jetzt um, irgendwie einen MLG machen. Wenn ich den MLG nicht schaffe, egal. Dann lade ich noch separat ein Video hoch, wo ich MLGs versuche zu machen. Dafür... Müssen wir einmal hier in die Einstellung dann Open Mode, dann Launch it On. Dann möchte ich, muss ich hier eingeben, Game Mode C. Und dann bin ich im Kreativmodus und dann gebe ich mir einen Water Bucket. Also so, hier so. Dann baue ich mich hier mit Erde richtig weit hoch. Okay und Okay, das ist zwar nicht so hoch, aber trotzdem, so. Dann mache ich wieder Game Mode S, also Survival, ihr seht's. Okay, 3, 2, 1 und ich springe! Und ich habe den MLG einfach geschafft! Okay, also... Ähm, der MLG ist geschafft. Ich habe es geschafft, sogar noch hier bis ein ne, bisschen nach unten. Also auf jeden Fall war das richtig cooles Video. Ich bedanke mich, dass du heute, äh, dass du heute im Video dabei warst. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, ciao, bis zum nächsten Mal. Ah, ich werde angegriffen. Okay, sag du noch was? Tschüss. Ja, auf jeden Fall würde ich ihr jetzt mal sagen. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao, ciao.